Wie kann ich in PSPP eine neue Variable berechnen? Das kann man hier über das Menü machen, Transformieren, Variable berechnen. Und dafür möchte ich ein kleines Beispiel zeigen. Ich habe dafür den Beispieldatensatz Physiology.sav ausgewählt. Dieser Beispieldatensatz wird von PSPP zur Verfügung gestellt. Den können Sie über Datei öffnen, dann hier unter den Examples finden. Als Beispiel möchte ich jetzt die Variable Größe nehmen. Die wird hier in Millimeter angegeben und möchte die in Meter umrechnen. Und dafür muss ich einfach diesen Wert, der hier eingetragen ist, durch 1000 teilen. Über das Menü funktioniert das folgendermaßen. Transformieren, Variable berechnen. Dann kann ich hier zunächst eingeben, wie die Zielvariable, also die neu zu berechnende Variable heißen soll. Die nenne ich jetzt mal Height in Metern. Und dann kann ich jetzt hier beim numerischen Ausdruck angeben, wie diese Variable berechnet werden soll. Man kann dafür diese Funktion hier nutzen. Die einfachste Variante ist es hier direkt einzugeben, wie die Berechnung funktionieren soll. In diesem Fall sage ich, dass ich gerne diese Variable hier nehmen möchte mit der Größe in Millimeter und dann diesen Wert jeweils teilen möchte durch 1000. Sie können das hier über diese Taste machen oder einfach direkt in dieses Feld eingeben. Die Logik ist also die, dass für jeden Befragten nachgeschaut werden soll, was ist dort für einen Wert eingetragen, zum Beispiel hier 1800, das soll durch 1000 geteilt werden und dann in der neuen Variable soll dann eben 1,8 stehen für 1,80 Meter. Ich gehe jetzt hier auf Einfügen, damit das erstmal in die Syntax eingefügt wird. Hier sehe ich jetzt, wie der Befehl aussieht, wenn ich den mal selber schreiben möchte. Der Befehl lautet also compute, dann wie die neue Variable heißt, ist gleich und dann die Berechnung und das Ganze mit Punkt abgeschlossen. Und damit es dann direkt ausgeführt wird, execute Punkt. Das ist also sehr einfach aufgebaut und Sie können den Befehl auch selber schreiben, wenn Sie weitere Variablen berechnen wollen. Das Ganze markiere ich jetzt und führe das aus. So, und in der Ausgabe bekomme ich jetzt zunächst mal nicht viel mehr angezeigt als den Befehl, der gerade ausgeführt wird. Da muss ich also hier in meine Datenansicht wechseln, um jetzt zu sehen, dass die neue Variable so berechnet wurde, wie ich das haben möchte. Ich habe jetzt also neben dieser Größenvariable hier auch diese Größenangabe in Meter. Wenn man die Variable nochmal direkt nebeneinander haben möchte, kann man auch den List-Befehl verwenden, um sich die neuen Variablen beide mal anzuschauen. Dafür schreibe ich List, dann die Originalvariable und diese neu errechnete Variable. Und schreibt sie zusammen in einen Listbefehl rein, getrennt durch ein Leerzeichen für das Ganze aus. Und dann sieht man hier in der Ausgabe nochmal die beiden Variablen nebeneinander. Soweit als kleine Einführung zum Berechnen von Variablen in PSPP.